Was geht hier ist wieder EMPW oder was hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde? Und ja, heute mal wieder keines Video. Und zwar, ihr merkt schon, die den letzten paar Tagen kamen ein bisschen unregelmäßig Videos. Und es lag an diesem Spiel, den ich hier gerade filme, Arma 3, meine Freunde. Und zwar bin ich halt die ganze Zeit dieses Spiel am Spielen. Und deswegen kommen nicht so viele Videos, meine Freunde. Aber ja, ich versuche mal mein Bestes in nächster Zeit. Und ja, wenn ihr das Spiel auch mit mir spielen wollt, könnt ihr es hier auch im Kaufen. Hier am besten über MMOGA, über den Link in der Beschreibung, meine Freunde. Dann könnt ihr auch eventuell mal mit mir spielen, wenn ihr Glück habt. Müsst ihr halt mal gucken, schreibt mich dann auf Facebook oder so an. Vielleicht lade ich euch dann mal an wir spielen mal eine Runde zusammen. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall ein krasses Spiel, meine Freunde. Hier kostet auch bloß 26,99 Euro, also quasi ein Schnäppchen-Däppchen, meine Freunde. Also an sich nichts, na ja. da kann man ähm, ein, zwei Verkäufe tätigen auf der Street, meine Freunde. Dann hat man hier den Preis schon wieder drin, meine Freunde. Und ja, also wenn ihr mal mit mir spielen wollt, kauft euch dieses Spiel und ja... Ja, mehr eigentlich nicht, ja, das war's für heute. Und euer EMP, der Boss ist auch noch die Bitch ist noch homo.